Wenn Sie ein Werkzeug, System oder eine Software, also irgendein Gerät, mit dem Menschen interagieren sollen, entwickeln wollen, was eine gute Usability hat, dann müssen Sie natürlich auch etwas dafür tun. Denn gute Usability kommt nicht von irgendwo her. Und was man dafür alles tun kann, das wird grob unter dem Begriff Usability Engineering zusammengefasst. Und was das alles wirklich so umfasst, welche Bereiche und so weiter, das schauen wir uns in diesem Video etwas genauer an. Usability Engineering ist oder hat letztendlich als Ziel, Produkte, Systeme oder Werkzeuge mit einer vorher festgelegten Usability zu entwickeln. Und es ist ja auch ganz wichtig, direkt davon zu sprechen, dass es eine vorher festgelegte Usability ist. Denn beim Engineering geht es immer darum, bestimmte Ziele zu erreichen. Und diese Ziele muss man sich natürlich vorher festlegen. Deswegen vorher festgelegte Usability. Das Usability Engineering ist im Prinzip eine Ergänzung des klassischen engineerings um Aspekte, die in eine nutzerorientierte Richtung gehen. Es geht also nicht nur darum, etwas technisch umzusetzen, sondern es geht auch darum, dabei zu berücksichtigen, was brauchen denn eigentlich die Nutzerinnen und Nutzer. Was gehört zum Usability Engineering prinzipiell dazu? Ich hatte gerade schon gesagt, wir müssen zunächst erstmal festlegen, was ist denn eigentlich das prinzipielle Ziel, wenn wir über Usability reden. Und das Ziel kann jetzt in unterschiedliche Richtungen gehen. Also prinzipiell sollte man mal festlegen, was soll denn eigentlich gut sein und wie gut soll es sein? Das zielt so ein bisschen auf die Metriken von Usability ab, die ich in einem anderen Video bespreche. Da haben wir ja gesagt, Usability selbst kann man gar nicht so direkt selber messen, aber es gibt so die Faktoren, zum Beispiel Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit, das sind auch die drei am häufigsten verwendeten die bei Usability eine ganz große Rolle spielen. Und wenn ich jetzt hier sage, wir müssen irgendwie beim Usability Engineering ein Ziel festlegen, dann heißt das im Prinzip, wir möchten zum Beispiel festlegen, wie effektiv sollen die Nutzerinnen und Nutzer mit unserem System arbeiten können, wie effizient sollen sie damit arbeiten können oder wie zufriedenstellend sollen sie damit arbeiten können. Und das beißt sich manchmal auch so ein bisschen. Also manchmal ist man mit einem System, mit dem man gar nicht unbedingt so wahnsinnig solle zufrieden ist, sehr effizient und genauso manchmal andersrum. Das heißt, wir müssen hier einfach festlegen, was ist uns am wichtigsten. Das hängt manchmal so ein bisschen davon ab, wo das System dann eingesetzt wird. Aber das ist eine ganz wichtige Sache. Das müssen wir am Anfang schon irgendwo festlegen. Und wenn wir das festgelegt haben, dann müssen wir also während des gesamten Entwicklungsprozesses darauf achten, dass wir das, was wir da festgelegt haben, auch letztendlich erreichen. Und wie erreichen wir das? Wir erreichen das, indem wir uns entsprechende Methoden auswählen mit denen wir immer wieder sicherstellen, dass wir in die richtige Richtung laufen, dass wir also unsere Ziele irgendwo erreichen können. Wir wählen uns diese Methoden aus, dann wenden wir diese Methoden während des gesamten Prozesses an. Das kann sein, dass wir Methoden mehrfach anwenden oder dass wir sie auch nur einmalig anwenden. Immer wenn wir Methoden angewendet haben, dann ergeben sich daraus sicherlich irgendwelche Ergebnisse, mit denen wir etwas anfangen können. Und diese Ergebnisse werten wir dann aus und führen sie zurück in die Weiterentwicklung des Produkts, des Systems oder des Werkzeugs, was wir gerade entwickeln. Im Prinzip kann man sich dementsprechend Usability Engineering als so eine Art Zyklus vorstellen. Ja, wenn wir irgendwann am Anfang diese ganzen Ziele festgelegt haben, die wir erreichen wollen, dann besteht das kontinuierlich daraus, dass wir irgendwelche Methoden anwenden und äh, Ergebnisse der Methodenanwendung dann zurückführen in die Entwicklung und dann wieder Methoden anwenden. Das heißt, wir sind eigentlich kontinuierlich dabei, den gesamten Entwicklungsprozess zu begleiten, und zwar mit Methoden, die sicherstellen, dass wir eine gute Usability erreichen. Gut, soviel zum, zur prinzipiellen Idee des Usability Engineering. Usability Engineering umfasst mehrere Bereiche, in denen dann wieder mehrere Methoden anzuwenden sind, die dazu, dafür helfen sollen, gute Usability zu erreichen. Und diese Bereiche sehen wir uns jetzt an. Der erste Bereich ist die Analyse des Ist-Zustandes. Da geht es im Prinzip darum, wenn Sie jetzt ein neues Werkzeug oder ein System entwickeln wollen, erstmal herauszukriegen. Hm, also was ist denn eigentlich der aktuelle Stand? Gibt es vielleicht schon irgendwelche Werkzeuge? Gibt es Nutzerinnen und Nutzer? Gibt es irgendwelche Aufgaben, die die bereits in diesem Kontext erledigen? Als nächstes modellieren wir diesen Ist-Zustand. Modellieren heißt im Prinzip, wenn man viele Informationen zum aktuellen Stand zusammengetragen hat, dann muss man diese Informationen in irgendeine Struktur bringen, die für viele Menschen verständlich sind. Gleichzeitig modellieren wir allerdings nicht nur, was aktuell der Fall ist, sondern auch, was wir in Zukunft haben wollen. Das heißt auch, was wir dementsprechend verändern wollen und wie das Ganze in Zukunft auszusehen hat. Wenn wir das dann fertig modelliert haben, dann spezifizieren wir ganz konkret, wie das eben in Zukunft umgesetzt aussehen soll. Also wir sind dann da sehr feingranular. Wenn dann die Umsetzung losgeht, dann unterstützen wir auch die Umsetzung mit zusätzlichen Informationen, was das alles genau bedeutet. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Und es gibt noch diesen Bereich beim Usability Engineering, wo wir die Usability ganz konkret evaluieren. Ich hatte jetzt gesagt, es gibt für jeden dieser Bereiche, gibt es unterschiedliche Methoden, die man entsprechend einsetzen kann, um das zu erreichen, was wir letztendlich beim Usability Engineering erreichen wollen, nämlich gute Usability. Und das Wichtige ist diese Bereiche und dementsprechend auch diese Methoden, die werden nicht nacheinander abgearbeitet. Also wir kommen beim Usability Engineering ganz klar weg von so einem typischen Wasserfallmodell, wo wir also irgendwie vorne anfangen und hinten aufhören und dann ist alles perfekt. Nein, es läuft ja alles immer wieder ab. Ich habe gesagt, wir wenden immer wieder irgendwelche Methoden an und werten die Ergebnisse der Methoden aus. Und dementsprechend werden auch diese Bereiche, von denen wir hier reden, die werden iterativ, inkrementell und auch parallel abgearbeitet, um letztendlich eine gute Usability zu erreichen. Das heißt, die Bereiche, die ich hier benannt habe, auch wenn ich vielleicht ab und zu mal gesagt habe, dann, dann, dann, dann, das trifft nicht zu, sondern es ist immer ein kontinuierlicher Prozess. Und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt, wenn wir die Bereiche etwas genauer ansehen, auch etwas genauer an. Das erste, was ich gesagt hatte, ist die Analyse des Ist-Zustandes. Bei der Analyse des Ist-Schulstandes wollen wir rauskriegen, welche existierenden Nutzergruppen, welche existierenden Aufgaben und welche ex existierenden Kontexte gibt es denn eigentlich für das zu entwickelnde Werkzeug oder zu entwickelnde System. Das heißt, wir gucken uns vielleicht an, gibt es schon irgendwelche Arbeitsabläufe, gibt es irgendwelche Arbeitsprozesse, wer führt diese Abläufe und Prozesse aus, in welchem Kontext findet das Ganze statt, also in welchem physischen Kontext, aber vielleicht auch in welchem psychischen und sozialen Kontext. Was wir bei dieser Analyse auch rauskriegen, ist üblicherweise, gibt es vielleicht schon irgendwelche existierenden Werkzeuge, existierende Lösungen, die wir hier einsetzen können. Das heißt, wir suchen uns oder wir, wir sehen uns einfach an, was passiert denn eigentlich in, der, in dem Bereich, für den wir das neue Werkzeug entwickeln, schon alles, was gehört da alles dazu. Das Wichtige ist, die Analyse des Ist-Zustandes wird meistens oder eigentlich immer mehrfach durchlaufen, da aus den ersten Erkenntnissen vielleicht neue Informationen herausputzen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel das erste Mal analysiert haben, welche Nutzerinnen und Nutzer habe ich denn eigentlich alles und welche Abläufe gehören dazu, dann fällt Ihnen mit einmal vielleicht auch, oh, da gibt es noch eine weitere, Gru weitere Gruppe von Nutzerinnen und Nutzer und dann müssen Sie auch das wieder analysieren. Was haben diese denn für Aufgaben? Was machen Sie vielleicht mit dem entsprechenden Werkzeug? Das trifft vor allem zu, wenn man sehr komplexe Systeme hat, dann fällt einem auf der einen Seite vielleicht als erstes so eine Nutzergruppe ein, die immer das System benutzt, die man dann auch zuerst analysiert, wo man sich zuerst ansieht, was machen die eigentlich. Und während man das analysiert, fällt einem offen. Es müsste aber eigentlich auch noch jemanden geben, der zum Beispiel auf der anderen Seite das System bedient und irgendwie Informationen daraus sieht oder was auch immer. Und dann muss man diese Nutzergruppe ebenfalls analysieren. Und daran merken wir, das kann halt immer wieder irgendwo neu stattfinden und es kann halt immer wieder sein, dass man nochmal zurück muss an diese Stelle, um nochmal genauer zu analysieren, was machen denn die Nutzerinnen und Nutzer eigentlich? Gibt es vielleicht irgendwas, was ich noch nicht verstanden habe? Das heißt, wir müssen immer wieder diese Analyse durchführen. Dementsprechend auch hier direkt gesagt, das ist nicht so, dass man das am Anfang von Usability Engineering einmal macht und dann ist man fertig. Nein, es kann immer wieder sein, dass man immer wieder neu nochmal diese Analyse fahren muss, um weitere Informationen zusammenzutragen. Wenn man diese Informationen dann zusammengetragen hat, dann hat man sehr viele Informationen und die gilt es dann zu strukturieren und dann auch mit den neuen Ideen zusammenzubringen. Und das ist dann der zweite Bereich, den wir uns ansehen, nämlich Modellierung des Ist- und Sollzustandes. Dabei geht es darum, beispielhafte Nutzerinnen und Nutzer bzw. Nutzergruppen irgendwie zu modellieren und darzustellen, deren Aufgaben zusammengefasst darzustellen, aber trotzdem noch mit allen möglichen Aspekten, die dazugehören, aber auch den Kontext darzustellen, der also in dem letztendlich die ganze Aufgabenerledigung stattfindet. Wichtig ist bei diesen ganzen Bereichen, Sie werden auf der einen Seite herausgefunden haben mit der Ist-Analyse, was ist eigentlich alles da, aber Sie möchten ja vielleicht auch neue Nutzerinnen und Nutzer mit äh, berücksichtigen, vielleicht auch neue Aufgaben, die damit einhergehen und auch neue Kontexte. Dementsprechend müssen Sie auch das noch mit hinzunehmen, deswegen reden wir hier nicht nur von der Modellierung des Ist-Zustandes, sondern auch von der Modellierung des Soll-Zustandes, den es auch mit zu berücksichtigen gilt. Was bei diesem Bereich gegebenenfalls auch mit herauskommt, sind zum Beispiel Domänenmodelle, Glossare oder andere Aspekte. Ein Glossar kann zum Beispiel einfach nur alle möglichen Begriffe, die in einem Kontext üblicherweise eingesetzt werden, umfassen, sodass man letztendlich relativ gut versteht, wovon reden die Nutzerinnen und Nutzer eigentlich. Das werden Sie auch relativ schnell feststellen, wenn Sie im ersten größeren Projekt arbeiten mit dem sie noch nicht ganz vertraut sind, dass die Nutzerinnen und Nutzer sehr viele Begriffe verwenden, die ihnen vielleicht noch gar nicht klar sind, wo sie sich erst reinfuchsen müssen, die sie auch erst verstehen müssen. Und da ist es ganz wichtig, solche Zusatzinformationen ebenfalls mit zu notieren und später dann auch mit zu berücksichtigen. Gut. Wichtig ist auch, dass Sie bei der Modellierung des Ist- und Soll-Zustandes sich dann schon mal so ein bisschen darüber Gedanken machen, wie sehen denn eigentlich nun diese Werkzeuge aus, um die es geht. Gibt es da Werkzeuge, die halt in irgendeiner Form angepasst werden können oder was müssen wir neu entwickeln, um jetzt eben hier an der Stelle ja, eine bestmögliche Usability zu erreichen. Wichtig ist demnach auch, dass Sie sich hier schon mal Gedanken über erste Prototypen machen. Und Prototypen heißt hier nicht, dass Sie schon anfangen, entsprechend ganz viel zu implementieren, sondern Sie machen sich eher darüber Gedanken, wie könnte das prinzipiell aussehen und machen zum Beispiel sowas wie Skizzen. Was Prototyping ist bzw. welche Varianten es da gibt, das sehen wir uns in einem anderen Video entsprechend passend an. Gut, wenn Sie dann jetzt also mehr oder weniger mit der Ist-Analyse alles erfasst haben, mit der Modellierung der ist, ist, ist- und Sollzustandes, schon mal so eine Idee haben, in welche Richtung das Ganze gehen könnte, dann müssen Sie natürlich weitermachen und müssen spezifizieren, sehr detailliert, was soll genau in Zukunft in diesem System dann drin sein. Und das ist dann der nächste Bereich. Das ist also die Spezifikation von Schnittstellen und Prozessen im Usability Engineering, wo Sie dann ganz detailliert festlegen, welche funktionalen Anforderungen gibt es denn eigentlich für das neue Werkzeug? Was passiert teilweise hinter der Nutzerschnittstelle? Es geht also nicht nur darum, die Nutzerschnittstelle zu spezifizieren, sondern auch das, was dahinter passiert. Sie müssen gegebenenfalls nicht funktionale Anforderungen spezifizieren, zum Beispiel wie schnell irgendeine Sache passieren muss, die mit dem System gemacht wird. Sie müssen Einschränkungen mit spezifizieren, also was gegebenenfalls nur bis zu einem gewissen Grad mit dem System gemacht werden kann. Und Sie müssen auch Details der Implementierung mit spezifizieren, um halt ganz konkret klar zu machen, so und nicht anders müssen eben bestimmte Dinge umgesetzt werden. Wichtig ist, und das ist etwas, was relativ häufig falsch gemacht hat, all das, was wir hier spezifizieren, muss einen Bezug zu den bisherigen Spezifikationen haben. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich mir ganz genau ansehe, welche Nutzerinnen und Nutzer gibt es und welche möchte ich in Zukunft unterstützen und was sind dementsprechend deren Anforderungen, wenn ich dann jetzt bei der Spezifikation der Umsetzung das gar nicht mehr mit berücksichtige, also gar keine Referenz praktisch mehr dazu habe. Demnach ist es ganz wichtig, dass immer ein entsprechender Bezug zurück existiert. Und da müssen Sie im Prozess auch sehr stark darauf achten, weil das eben manchmal eben genau nicht der Fall ist. Das heißt, man macht sich sonst im Prozess sehr viel Gedanken darüber. Was brauchen wir eigentlich? Wofür könnte das gut sein? Und so weiter und so fort. Und mit einmal wird dann was entwickelt, was gar nicht mehr in diese Richtung geht, weil das komplett aus dem Fokus gerät. Ja, also ganz wichtig, immer diesen Bezug herstellen. Wenn dann die Spezifikation, also die Umsetzung spezifiziert ist, dann geht es natürlich im nächsten Schritt darum, die Umsetzung auch noch zu unterstützen. Also wir können ja nicht einfach nur sagen, hier, das sind jetzt die ganzen Entwürfe oder das sind alle Dinge, die umgesetzt werden müssen, macht mal, sondern auch während der Umsetzung werden bestimmte Fragen aufkommen, die irgendwo noch beantwortet werden müssen. Und dazu zählt zum Beispiel, dass Sie Usability Guidelines zur Verfügung stellen, um schon zum Beispiel mal klar zu machen, wo gehören denn vielleicht irgendwelche Buttons hin, welche ähm, ja, Größe müssen Buttons vielleicht haben oder was muss man berücksichtigen, wenn irgendwie das System eine längere Verarbeitung hat. Dazu zählen dann zum Beispiel Aktivitätsindikatoren, die irgendwie mit angezeigt werden. All das ist Teil eines Usability oder ist Teil von Usability Guidelines. Aber es gibt auch noch andere Dinge, die hier mit unterstützend zur Verfügung stehen müssen, nämlich zum Beispiel Style Guides, die sagen, wie etwas grafisch aufbereitet sein soll damit es letztendlich eine gewisse grafische Konsistenz gibt und vor allen Dingen nicht von den umsetzenden Personen erwartet wird, dass diese dann mehr oder weniger alles selber spezifizieren, was hierzu gehört. Wichtig ist auch, dass Sie die Ergebnisse, die von der Umsetzung kommen, dann auch schon mal wieder analysieren und entsprechend Feedback dazu geben. Das heißt, dass Sie zum Beispiel überprüfen, ob alle Usability Guidelines eingehalten sind, dass äh, Style Guides eigengehalten sind und so weiter. Und was sie auch machen, und das ist dann praktisch der letzte Bereich, der letztendlich auch bei der Unterstützung äh, der Umsetzung mit dazu zählt, aber nochmal gesonder betrachtet werden muss, weil er letztendlich alle möglichen Artefakte des Engineering's Engineering ähm, ja, überprüft, ist dann der Bereich der Evaluation der Usability. Hier geht es ganz stark darum, zu überprüfen, ist ein entsprechender Entwicklungsstand. Ähm, ja, usable, hat er also eine gewisse Usability. Und da ja Usability nicht nicht direkt messbar ist, wenden Sie also Methoden an, mit denen Sie zum Beispiel Effektivität, Effizienz oder Zufriedenheit oder eben andere Faktoren, die in irgendeiner Form wichtig sind oder die Sie für ein wichtiges Ziel erachten, äh, mit denen Sie diese Faktoren dann entsprechend messen können. Wichtig ist ich hatte ja schon gesagt, die Bereiche laufen irgendwie nicht so nacheinander ab, sondern schön ähm, parallel und iterativ und inkrementell. Sie machen also auch diese Evaluation der Usability während des gesamten Prozesses. Das heißt, sie sehen sich alle möglichen Konzepte an, erste Prototypen, die finale Version ähm, des der Entwicklung, alle möglichen Änderungen, die gemacht werden und auf alle diese unterschiedlichen Artefakte mit unterschiedlichen Reifegraden. Da wenden Sie die Methoden zum Messen der Usability entsprechend an und leiten daraus ab, was können wir denn verbessern, um somit das Produkt Schritt für Schritt in eine Richtung zu bringen, die halt eine ja, gute Usability erreicht. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, welche Methoden gibt es denn da? Ich würde einfach mal fast behaupten, dass der Bereich Evaluation der Usability mit die größte Anzahl an zur Verfügung stehenden Methoden hat, denn gerade für diesen Bereich gibt es mehrere Unterscheidungen, welche Arten von Methoden hier eingesetzt werden können und wir schauen uns mal grob die Bereiche der Methoden an. In anderen Videos gehe ich auf die entsprechenden Details der unterschiedlichen Methoden, die hier Einsatz finden, noch mehr ein. Hier soll es nun erstmal nur darum gehen, klarzumachen: es gibt eine sehr große Anzahl an Methoden und die kann man unterschiedlich aufteilen. Eine erste Aufteilung, und das ist auch die wohl üblichste, ist in expertenorientierte und nutzerorientierte Methoden. Bei expertenorientierten Methoden ist es so, dass sie entsprechend hauptsächlich von Experten ausgeführt werden. Dementsprechend heißen sie auch so. Und die Experten evaluieren den aktuellen Stand einer Entwicklung, äh, also eines Werkzeugs. Und bei dieser Evaluation folgen sie fest vorgegebenen Schritten. Das sind also die äh, Schritte, die von einer bestimmten Methodik vorgegeben werden. Ja, Das sind unterschiedliche Schritte. Das hängt ganz stark von der Methodik ab, um die es hier geht. Aber die Experten folgen eben genau diesen Schritten. Auf der anderen Seite haben wir die nutzerorientierten Methoden. Hier geht es darum, dass Nutzerinnen und Nutzer den aktuellen Stand der Entwicklung einsetzen, um bestimmte Aufgaben damit zu erledigen. Und dabei werden sie beobachtet oder befragt. Und man versucht darüber herauszukriegen, welche Probleme haben denn die Nutzerinnen und Nutzer noch und leitet daraus dann die Usability-Probleme ab. Hier braucht man natürlich auch jemanden, der das Ganze dann durchführt. Also die Nutzer machen das ja auch nicht ganz von alleine. Aber die Hauptakteure hier bei diesen Methodiken sind die Nutzer. Deswegen heißt dieser Bereich nutzerorientierte Methoden. Eine andere recht typische Klassifizierung für diese Methoden ist zum Beispiel in analytisch und empirisch, wo Sie eben bei analytischen Methoden eher so qualitative Daten sammeln und diese Methodiken können dann zum Beispiel mit Nutzerinnen, aber auch nur mit Experten durchgeführt werden. Das ist also hier nicht so stark getrennt. Und was man hier aber bekommt, sind eher subjektive Daten, aber dafür sehr in die Tiefe gehende Daten. Während man auf der anderen Seite eben auch empirische Methoden hat, wo man eher so quantitative Daten sammelt, wo man meistens mit Nutzerinnen arbeitet, weil es davon deutlich mehr gibt als Expertinnen, ja, und die Ergebnisse sind hier sicherlich sehr objektiv, aber meistens auch nicht so in die Tiefe gehen, sodass man gar nicht unbedingt so gut herausbekommt, was ist denn jetzt eigentlich das Problem. Sondern man weiß manchmal nur, dass es ein Problem gibt, aber wo die Ursache des Problems liegt, kriegt man hierüber manchmal nicht so gut raus. Und eine letzte Klassifikation der Methoden, die heutzutage immer mehr in den Vordergrund rückt, ist die Aufteilung in manuelle Methoden und teilautomatisierte oder automatisierte Methoden. Bei manuellen Methoden ist es so, dass man eben relativ viel, wie es schon heißt, manuell machen muss. Diese Methoden sind teilweise recht aufwendig, aber sie bieten natürlich verdammt nachvollziehbare Ergebnisse, weil man eben jeden Schritt einzeln gegangen ist. Wohingegen bei teilautomatisierten oder automatisierten Methoden oft etwas weniger Aufwand natürlich dabei ist. Es wurde ja ein bisschen was automatisiert, aber die Ergebnisse, die dabei rauskommen, sind manchmal unklar bzw. es ist unklar, wo diese Ergebnisse jetzt herauskommen. Also wenn das System dann einfach sagt, das ist jetzt schlecht, dann weiß man nicht unbedingt, warum ist das Ganze jetzt schlecht. Das sind also so typische Einteilungen von den unterschiedlichen Methoden, die es beim Usability Engineering gibt. Und damit kommen wir auch schon zur Übung für dieses Video. Wir schauen uns jetzt in dieser Übung einfach mal etwas genauer an, wie funktioniert jetzt wirklich nochmal dieses Usability Engineering? Und ich hatte ja jetzt schon so ein bisschen erläutert, welche Bereiche es da gibt und wie das alles so prinzipiell abläuft. Aber Sie haben noch nicht so wahnsinnig viel an Grafiken gesehen, die diesen Ablauf skizzieren und ihre Aufgabe ist es jetzt eben genau das mal grafisch darzustellen. Skizzieren Sie also mal für sich grafisch. Was haben Sie denn jetzt verstanden, wie der Usability Engineering Prozess im Prinzip abläuft? Und versuchen Sie das gleich an einem selbstgewählten Beispiel, zum Beispiel die Entwicklung einer Website oder irgendeines anderen Produktes durchzuspielen und überlegen Sie sich so ein bisschen, was müsste denn in den einzelnen Bereichen, die wir jetzt angesprochen haben, passieren? In welcher Reihenfolge passieren vielleicht Dinge? Was passiert vielleicht parallel? Schon mal ein kleiner Hinweis. Und machen Sie sich darüber einfach Gedanken und wenn Sie das an einem selbstgespielten Beispiel machen, dann ist es meistens auch etwas einfacher, weil Sie ja dann so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, was könnte denn eigentlich alles so dazugehören. Wie gesagt, beachten Sie, dass diese Bereiche und die einzelnen ja, Aspekte, die dazugehören, eben nicht direkt nacheinander durchgeführt werden. Versuchen Sie es trotzdem einfach irgendwie mal darzustellen. Vielleicht haben Sie eine schöne Darstellung, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Ihre Lösungen zu sehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann!